Hallo Paul. Hallo Julia. Du, ich habe jetzt einen Job in Berlin gefunden. Oh, das ist ja toll. Ja, super, nicht wahr? Aber jetzt muss ich noch eine Wohnung finden. Ähm, hast du dir schon überlegt, ob du in einer WG oder in einer eigenen Wohnung leben möchtest? Eine WG? Da wohnt man mit anderen Leuten zusammen, oder? Ich denke, das ist mir zu stressig. Ja, das kann schon sein. Möchtest du lieber alleine wohnen? Ja, ich denke, ich möchte lieber alleine wohnen. Ich hätte gerne eine möblierte Wohnung. Dann musste ich am Anfang nicht gleich so viele Sachen und Möbel kaufen. Ja, und das Bad ist dann nie besetzt. Ja, das stimmt allerdings. Also, was muss ich denn jetzt machen? Brauche ich einen Makler? Nee, einen Makler brauchst du nicht, weil du, wenn du einen Makler arrangierst, dann noch extra Maklerprovision bezahlen musst. Aber du kannst ja selber im Internet online schauen. Es gibt so viele Webseiten, wo du solche Wohnungen finden kannst. Ich werde dir auf jeden Fall noch ein paar davon per E-Mail zuschicken. Am besten suchst du nach einer möblierten Wohnung, die dann auch manchmal als Wohn auf Zeit bezeichnet wird. Und später, wenn du dich schon eingelebt hast und mehr Zeit hast, um Möbel zu kaufen, kannst du ja auch bei den gleichen Webseiten nach einer unmöblierten Wohnung suchen. Die sind dann natürlich auch meistens billiger. Und Ach ja, und vergiss bitte nicht, auch die Suche zu abonnieren. Dann bekommst du eine Nachricht per E-Mail, wenn es eine neue Wohnung gibt, die zu dir passen könnte. Ja, danke für die vielen Tipps. Und dann sehen wir uns bald in Berlin. Na, gerne doch. Und bis bald in Berlin. Ja, bis bald. Ich freue mich. Tschüss. Paul hat einen Termin zur Wohnungsbesichtigung und Julia kommt, um ihn zu unterstützen. Ja, schön, dass du mich zur Besichtigung begleitest. Kein Problem, gerne. Hallo, ich bin Herr Mayer, der Vermieter. Hallo, ich bin Paul Silver. Das ist Julia, meine Begleitung. Hallo Julia. Hallo. Wollen wir uns die Wohnung anschauen? Ja, sehr gerne. Dann folgen Sie mir bitte. Kommen Sie rein. Das ist der Flur. Wie Sie wissen, besteht die Wohnung aus zwei Zimmern. Hier vorne können Sie Ihre Jacke aufhängen und hier Ihre Schuhe ausziehen. Ah ja super und äh, wo ist das Bad? Das können wir uns gleich anschauen. Okay. Sollen die Schuhe ausziehen? Ja bitte. Das wäre ganz. Das Badezimmer befindet sich hier rechts. Das Badezimmer hat leider keine Dusche, aber eine schöne Badewanne. Die Wohnung ist komplett renoviert. Und wenn Sie wollen, können Sie auch gerne die Waschmaschine mit übernehmen. Ja, es hört sich toll an. Und die Küche habe ich auch schon gesehen. Ja, die, die zeige ich Ihnen jetzt auch gerne. Hier haben wir noch eine gemütliche Essecke. Küche ist auch mit allen notwendigen Geräten ausgestattet. Und wenn Sie wünschen, können Sie auch gerne das Besteck mit benutzen. Ja, super. Ich habe nämlich gar kein eigenes Besteck und noch keine eigenen Möbel. Und auch die Essecke ist ja total... Hübsch und hell. Äh, und könnten Sie uns bitte noch das Schlafzimmer zeigen? Ja, natürlich, gerne. Nach Ihnen. Und das ist das Schlafzimmer. Es ist ausgestattet mit einem großen Bett, einem Schrank und einer Schreibecke. Ja, also die Wohnung gefällt mir sehr gut. Wie viel kostet sie? Die Warmmiete für die Wohnung beträgt 700 Euro. Und wenn Sie sie nehmen möchten, gebe ich Ihnen heute gerne die Unterlagen mit. Ja, gerne. Ja, vielen Dank für die Besichtigung. Sehr gerne. Sie haben jetzt alle Unterlagen, die Sie brauchen. Wenn Sie die Wohnung mieten wollen, füllen Sie sie aus und schicken Sie sie mir zu. Ja, das werde ich tun. Dann vielen Dank noch einmal. Ja, einen schönen Tag wünsche ich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, wenn Sie dich akzeptieren, wäre das toll. Ja, aber 700 Euro. Und was hat er gesagt? Warmmiete? Ja, Warmmiete sagen wir in Deutschland, ähm, wenn alle Betriebskosten schon inklusive sind. Also auch äh, Heizung und Wasser und alles andere. Ah, okay. Aber lies dir bitte den Vertrag genau durch, dass da keine versteckten Kosten drin sind. Aber wenn du Probleme haben solltest, dann gibt es ja auch einen Mieterschutzverein. Sie beraten dich gerne. Okay, das klingt doch gut. Aber jetzt gehen wir erst mal Mittagessen. Sehr gerne.